Also willkommen hier in der Pension äh, Morgenstern Wir sind hier gerade beim, beim Tellerwaschen. und hier kommt jetzt also die erste Aufnahme für unsere neue Sendung vom Tellerwäscher zum Millionär und das ist jetzt hier quasi so ein Teller der war eigentlich als Requisite vorgesehen es ist leider schon zerbrochen und der Gag wäre jetzt also quasi diesen Teller zu waschen den Teller zu waschen und um dazu sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und, und da haben wir uns mal überlegt, beziehungsweise ich habe mir überlegt, so fünf Jahre. Fünf Jahre sind eine sportliche Zeit, dass man vielleicht das jetzt schaffen könnte, vom Tellerwäscher innerhalb von fünf Jahren zum Millionär zu werden. Und das wäre dann also quasi, sagen wir mal, Ende 2015. Und ich meine nicht in Cakeroschen, sondern in dem Falle bleiben wir ganz konservativ, mal bei Euro. Also es geht jetzt darum, schaffe ich es bis zum 31.12.2015, exakt Green Age Mean Time, schaffe ich es bis dahin eine, sagen wir, städtische Versicherung nach deutschem Recht, nach Recht der Bundesrepublik Deutschland, abzugeben, aus der hervorgeht, dass ich nach Abzug aller Verbindlichkeiten ein Nettovermögen von nicht nur einer Million habe, sondern das, was man kriegt, wenn man zwei hoch 20 nimmt. Das ist eine Million und ein paar gequetscht. So, Das wäre jetzt mal so diese erste Pilotepisode für die neue Sendung bei Pixel TV vom Tellerwäscher zum Millionär. Eine Frage. Ja. Wo kommt das Geld denn her? Ja, das müssen wir bis dahin finden. Verdienen. Genau, verdienen. Danke.